der Krohler-Part ist dafür. Hier da gibt es natürlich so einen Tech. Ich habe schon hier gesagt, das waren Künstler-Edler. Der Georg Heinrich Krohler und die Frau Elisabeth Knut-Wolfgang Krohler. Jetzt beide Meter die beiden bis 1878, 1879. Im Park der ich schon an den Anfang gekommen? Im Park, der Teil ihres Gartens war, ist heute noch eine Reihe von Besonderheiten im Baumbestand bestanden. Ohralte Eichen, Kastanien und Eschen sind die kleine kleinrot um den Teil herum. Bei schönen weiteren Wagenbänken sind die sich seit Verweilen ein. Zum Cash. Weil es aber so zu mit dem Kranus war, die Dose liegt ca. 70 cm hoch in einer kleinen Höhle am Wegesband. Der kleine Weg in, in den Weich ist glücklich den Eier Aber manchmal wohnen auch Kröten oder Spinnen Eine Fahrtmöglichkeit ist unweit vom Feststand. Greif rein, Ja, ich vermute mal, anscheinend laufen die Dose hier drinnen. Ist aber nicht mehr da. dem okay, zum Mönchgraben. Nach alter mündlicher Überlieferung sollen die Einwohner Ilsenburgs vormals verpflichtet gewesen sein, die Mönche des Klosters auf dem Schloss täglich mit Wasser, das aus dem Ilse-Tal wurde, äh werden musste, zu versorgen. Dies war für die Ilsenburger eine zusätzliche Würde, ihres harten Lebens. Ein einsichtlicher Mensch schlug vor, den Ort von dieser Macht zu befreien, wenn die Einwohner einen jährlichen Kind von einem guten Fälligsprachhaus auf dem Michaelstag entrichten würden. Der Vorschlag wurde angenommen. Die Mönche huben einen Graben aus und legten eine Leitung, die noch heute Wasser auf den Schlossberg leitet. Der Berg erhielt den Namen Fenningsberg. Der Graben Fenningsgraben. Ein Klammer Menschgraben. Und nun viel Spaß beim Suchen. Hinweis, zwei Stühle, eine Meinung. Noch nicht richtig ja. abgefallen. Nur 48 Meter. Ach und ich auch nicht in Uhr überliegt. Der nächste Cash hält von Kloster zu Kloster. Nehmt einen Stift mit und hinterlasst ihn, wie du wie er Viel Spaß, PS, Ich habe die Schwierigkeitsbewertung auf 3 angehoben. Das wohl doch nicht so ganz einfach sein. Das Cash ist. Größe des Caches etwa wie eine Piole, die er aus dem bestellt. Unwald? Toter Bauen an einem alten Zaun. Oh, hier nochmal der Mönchgraben? Also ist eine schöne Gegend hier. Hier könnte man wieder mal hinfahren und sich spüren Roter Baum an einem alten Zaun. Acht Meter. Ach ja, Mann. ganz schöner Sicherheitszaun muss das gewesen sein. Das sind doch wenigstens 8mm Drähte hier. Das Kloster muss von der Straße besetzt gewesen sein. 8mm Draht. Dicker Stahldraht als Zaun. Und die anderen hier? Kommt. oder was war das möchte das. Fibo, Wir haben hier die dritte Plus eingeklemmt. Thank <laughs>